Was uns speziell macht, ist das Team. Ähm, man hat in allen verschiedenen Abteilungen. Ja, also die Leute, man versteht sich, die sehr gut. Das ist eher so freundschaftlich. Und ähm, wir sind nicht so gross wie andere emil Freie-Garagen, was ich auch einen Vorteil finde, sondern wir sind eher so ein bisschen kleiner, wegen so ein bisschen familiär abgestimmt. Das Spezielle an der Emil-Freie Frauenfeld ist, wir sind ein Kleinbetrieb innerhalb der Emil-Freigruppe. Wir haben hier die Fahrzeuge von einem Kleinbetrieb, das heisst, wir sind sehr familiär. Wir haben aber auch teilweise Vorteile der Grossbetriebe oder unsere Mitarbeitenden. Sie ja. haben die Vorteile in der Weiterentwicklung. Sie haben immer Möglichkeiten, zum aufzusteigen. Also es ist gut möglich, dass man einem Mechanikerlehrling auch Geschäftsführer wird. Ja, Privatbuch habe ich sicher etwas. Ich schraube privat da gerne schrauben oder so. Oder viele Kollegen fragen mich, wenn sie etwas haben mit dem Auto und dann kann ich ihnen weiterhelfen. Und auch sonst einfach so das Handwerkliche kann man zuhause. Da muss man äh, das Flickern muss sehr gut brauchen. DemiFrei ist sehr ein sozialer Arbeitgeber. Es ist ein grosser und doch sehr sozial und ist auch für die Mitarbeiter da. Und bietet gute Sozialleistungen und alles. Und das ist sehr viel wert. Und wir haben ein gutes Team. Und bei Demi Frei gibt es sehr viele Leute, die 30, 40 Jahre geschafft haben. Das spricht immer für eine Firma zeigt, dass sie eine gute Philosophie haben.